Ich grüße euch alle. Ich heiße Zoltan Rulek, ich lebe in Ungarn und möchte mit diesem Video so viele Menschen wie möglich auf der ganzen Welt die Informationen übermitteln, wie ich mit innerhalb von einigen Monaten vor zwölf Jahren äh, vor Rückenbruck geheilt habe. Vor so einem schweren Rückenbruch, den die Ärzte sofort operieren wollten. Natürlich habe ich die Operation nicht zugelassen. Ich entschuldige mich für Fehler, da ich momentan nicht meine Muttersprache benutze. Damit ich keine Dummheit rede, werde ich es kurz fassen und keine Fachwörter benutzen. In einer Fremdsprache fällt es mir schwer zu erklären, deshalb erwähle ich nur die wichtigste Sache. Alle Wirbersäulenerkrankungen werden durch den äh, Kollaps der Kronperiode äh, zwischen den Wirbeln verursacht und die Muskeln entlang der Wirbelsäule werden überspannt. Jetzt für diese darauf zeige ich eine sehr einfache Übung. Wenn ihr es macht, werdet ihr die Wirkung sofort spüren. Es ist sehr wichtig, die Übung auf eine harte Oberfläche zu machen. Leg dich auf den Rücken. Leg deine Hände mit den Handflächen nach unten unter die Steißmuskeln und mach beide Bungen so, dass du deine Beine stoppst, bevor sie die Boden berühren und sie erneut anhebst. Kontinuierlich. dich. Und vergiss nicht, dass deine Füße den Boden nicht berühren sollen. Okay. Ja. Okay. <lacht> Während die Beinigungen wird die Überseite wir an der Teile abgeflacht. Haben, und wenn wir die Beine absenken, nehmen Sie Ihre anatomische Oge, die Lumalis-Lordosis wieder an. Dadurch äh, wird sich das Kreuzbein hin und her bewegen, aber wenn Ihre Hände dies verhindern, werden die Muskeln entlang der Wirbelsäule dehnen, die Wirbel entfernen sich voneinander und der Heilungsprozess beginnt. Mach zwei oder drei Mal pro Woche so viele Beinepunkte wie du kannst. Aber es wäre am besten, wenn du jedes Mal 50 machen könntest. <lacht> Noch einmal. 50 Beinepunkte, 2 oder 3 Mal pro Woche ist genug. Das ist alles. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wiedersehen.